Ob du Probleme hast, und zwar Probleme, äh, mentale Probleme, ja, was natürlich Thema äh, natürlich mit Depressionen, Stimmungsschwankungen, ja, diese Dinge hat, ja. ob man irgendwelche Entzündungsgrade hat im, im, im Körper. Ja. Wir wissen, dieses 3 zu 1 fällt man an. Ich war bei, bei 26 zu 1. Also Nach, nachdem mir das ja passiert ist, ja, muss man irgendwie sagen, und dann habe ich jahrelang eigentlich immer kämpft mit, Antrieb, Energielosigkeit irgendwie und ich habe gesagt, ich weiß nicht, was ich, was ich nur da kann. Ja. ja, wir haben ja gesagt, dass wir heute noch darüber reden werden, wie das so ist. Ähm wenn man sich einfach nicht mehr gut fühlt und was dann so das Entscheidende war für dich eben auch, was das Ganze mehr oder weniger gedreht hat und du hast mir ja das letzte Mal schon erzählt, ja, dass quasi das mit den Zellen zu tun hat, ja, dass quasi mit den Zellen da irgendwie was nicht passt, also mit den Zellmembranen. Aber es wäre wohl am besten, wenn du das jetzt einfach erzählst noch einmal. Man muss sich so verstehen. Ähm Nachdem ich ja meine Lebenskrise da quasi gehabt habe und ich war dann wieder raus, ich war wieder im Berufsleben, habe ich gemerkt, dass die Energie einfach nicht mehr da ist. Mhm. Und ich habe lange Zeit gedacht, das liegt an, an, an den Antidepressiven vielleicht, was man nimmt. Ja. bin aber dann irgendwann einmal durch Recherche draufgekommen, äh, dass man das vielleicht eventuell durch einen Bluttest, ja, durch Blut feststellen kann. Mhm. Und so habe ich dann quasi einen, einen Bluttest gemacht und dann sind wir draufgekommen, dass... Der einiges in meinem Körper, in meinen Zellen nicht passt. Ja. Man ist zum Beispiel draufgekommen, dass ich stille Entzündungswerte gehabt habe, extrem hohe. Dass die Zellmembran, ja, die, die eigentlich dafür da ist, dass sie die Zelle schützt, aber sie darf natürlich nicht so, so hart sein, dass jetzt keine, keine, keine Vitamine oder, oder Nährstoffe mehr reinkommen. Geschweige denn, die Zelle muss ja auch an, an, an Zellmüll wieder, wieder absondern. Das heißt, wenn, wenn man Medikamente nimmt, Infusionen, schlechtes Essen, das sind natürlich das Zellmüll, das sollten nicht auch wieder raus transportieren. Und wenn so eine Zelle natürlich extrem mhm. verhärtet ist, dann kann das alles nicht funktionieren. Und das ist natürlich dann der Grund, warum die Energielosigkeit da ist. Mhm. weil die brauchen natürlich diese Nährstoffe, damit meine Zelle, in der Zelle sind ja die Mitochondrien, ja, das sind unsere Kraftwerke, die brauchen den, die Energie. Ja. Wenn das das klingt so ist, fast so für mich. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ja. Fast so für mich, weil du ja gesagt hast, dass eben der Zellmüll eben auch nicht mehr raus kann, dass sich ja. die Zelle angefangen hat zu schützen, ja. Ja. Weil du hast mir erzählt, du hast dich ja eigentlich, sage jetzt mal, relativ normal ernährt, ja. Und ich denke, die normale Ernährung ist nicht wirklich förderlich. Ja. So ist es. Und da hat sich ja wahrscheinlich die Zelle eigentlich geschützt und hat gesagt, nein, von diesem Müll möchte ich da jetzt gar nichts mehr haben, weil den bringe ich ja gar nicht mehr weiter. Der ernährt mich nicht, der ernährt meine Zellkraftwerke nicht, also mache ich lieber dicht, ja. ist besser, als mhm. wenn immer noch mehr. Müll nachkommt und dass dann wahrscheinlich ja. nicht, nicht mit, Sicher also, also mit Sicherheit die Nährstoffe und alle anderen Vitalstoffe, äh, die eben ja. gut wären, nicht mehr reinkommen, das ist das andere. Also das ist das, was ja. einmal so die Ausgangssituation war. Du bist zu einem Ortsgang, ja. nehme ich an, der hat gewisse Werte einfach festgestellt und schlussendlich war dann unterm Strich einfach äh, ja, unterernährte Zellen. Ja, das war... Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Wenn du sagst zum Arzt, ja, ich, das war das Erste, ich habe so einen normalen Gesundheitstest gemacht und äh, ja, da ist halt dann der hat halt das gefunden, okay, von den schlechten Fetten hast du zu halt viel und von den guten hast du zu wenig und ja. Sport betreiben, gesund ernähren, Bewegung ist wichtig. Ja. Aber das hat man nicht richtig weitergeholfen. Ja. Ich habe trotzdem nicht gewusst, liegt. Und dann habe ich wirklich einen speziellen Bluttest gemacht. Ja. Der wird dann in so einem unabhängigen Labor, in dem Fall in Oslo, ja. in Norwegen wird das untersucht. Ja. Und die haben dann einige Werte festgestellt, wo ich dann gesagt habe, okay, die haben dann festgestellt, dass... Ähm, ja, meine mentale Stärke, das, quasi, das hängt mit geistiger Aufmerksamkeit, Lernen, Gedächtnis zusammen, mhm. dass ich da 450 Prozent unter meinen, meinen Wert bin, was, was normalerweise mein Gehirn leisten könnte. Mhm. Ja? Oder dass die, die Zellmembran äh, um, um das Vierfache verhärtet war. Ja? Und, ja, und natürlich verhärtete Zellen, man sogar Zellmüll da so ist auch der Alterungsprozess enorm, ja, wenn man das nicht wegbekommt. Mhm. Ja, und dann habe ich halt dieses Ergebnis bekommen und, und hat es halt die Möglichkeit gegeben, dass ich da so Produkte nehme. Und das habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich mal probieren. Und das mhm. habe ich dann einmal durchgezogen. Das musst du eine gewisse Zeit, nimmst du das, damit alle Zellen in deinem Körper quasi ausgetauscht werden. Mhm. ja Und das, das merkst du schon, durch die ersten paar Wochen merkst du schon Veränderungen im Körper. Ja, und ähm, mit diesem Test äh, hat man dann quasi feststellen können, äh, ob es eine stille Entzündung gibt. Und diese stille Entzündung hängt zusammen mit dem Wert Omega-6 zu Omega-3. Mhm. Also Omega-6 hat man ja enorm in jeder unserer normalen standardisierten Ernährung. Also wenn du einen Discount einkaufen gehst, ist halt in fast überall extrem Omega-6 drinnen. Ja? Und der ist zu hoch. Und damit du das runter bekommst, musst du enorm viel Omega-3 zu dir nehmen. Mhm. Ja? Und da habe ich halt dann extrem viel Omega-3 zu mir genommen mit Vitaminen wie D3, mhm. Vitamin E, also Vitamine sind mhm. auch ganz wichtig, weil die Speicher einfach dann leer sind. Mhm. Ja? Die werden einfach dann auch leer gefressen durch mhm. Übersäuerung an die Angriffen. Okay. Und, und, und in diesen Omega-3, da sind ja ganz wichtig, essentielle Fettsäuren wie EPA, DHA und DPA. Das ist da drinnen. Ja, und dann, damit halt das Ganze nicht bei Omega 3 ist ja extrem schnell oxidierend. Dass es das nicht oxidierend ist, brauchst du da so oxidante Mittel wie, wie Polyphenole, die da, da, da drinnen sind. Ja. Und je nachdem, wie mein Test war, ob ich halt gewusst, da muss ich halt, da hast dann so, so, so, Cups, so Mhm. So, so gab's da war man dann, wie viel, wie, viel, wie viel Milliliter ich da zu mir nehme bei diesen Werten. Mhm. Ja, und dann hat das im Endeffekt dann schon seine ersten, ersten Erfolge, schon also nach den ersten Wochen dann in mir ausgegeben. Mhm. Also das Entscheidende war einfach, dass dieser Omega 3 und 6, dass dieses Verhältnis passt. Und ja, genau. Gepasst, weil so viel war es, Omega 6 ist eher was, was die Entzündungen eben vorantreibt. Ne? Ja, ja, genau. Und genau. Omega-3 ist, ist etwas, genau. was, was die Entzündungen eben genau. verhindert und klar neutralisiert. Das klingt sehr, sehr ja, genau. Aha. Hat es jetzt eben auch mit, mhm. mit, der, mit der Zelldichte, sage ich jetzt mal, mit, der Zell, mit dem Zellverschluss, auch was zu tun? Ja, ja, ja, genau. Das heißt, wenn du extrem viel Omega-6-Lastik hast, also wir können das aufgrund von diesen Werten berechnen, können sie auch die, die Zellmembran. Verhärtung feststellen, mhm. also dieser Wert soll so quasi so bei 4 zu 1 sein, mhm. so also 1 zu 1 würde ja die, die, die Zelle auslaufen, Das mhm. heißt 4 zu 1 ist das optimale Verhältnis, mhm. dass Nährstoffe, Vitamine äh, in die Zelle zu den Mitochondrien, zu den Kraftwerken kommen mhm. und auch der Zellmüll ordentlich immer wieder abtransportiert werden kann, der durch ich sage es mal Infusionen durch Medikamente, bio oder durch schlechte Ernährung, sich da ansammelt. Ja. Das muss verklumpen und kann dann abgegeben werden. Und da habe ich auch eine vierfache Verhärtung gehabt meiner Zellen Und Das war auch das Thema, dass nichts reingegangen ist oder fast nichts reingegangen ist in den Zellen. Darum habe ich diese Energielosigkeit. Diese, diese Lustlosigkeit, dass, dass, dass, dass der Antrieb auch geführt hat, weil einfach ja, zu wenig zu wenig Energie in die Zellen gelangt ist. Hast du vorher schon versucht, da irgendwie äh, was zu nehmen, eben wo du dann gemerkt hast, das bringt eigentlich gar nichts? Nein, das, das war, ich bin aus dem Krankenhaus mit, mit, mit meinen Antidepressiva und habe mir doch gehabt, das Ganze hat irgendwie so eine Kopfgeschichte mhm. und ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, okay, das hat vielleicht was mit einer Ernährung oder was zu tun. Die mhm. ne? ist erst dann später gekommen und erst dann mit diesen mit Omega-3 habe ich mich dann intensiv mit dem beschäftigt, dass Omega-3, Vitamine, die Ernährung, das die enorm wichtig ist. Also du bist dann für sich eigentlich gleich zum Richtigen gekommen. und hast jetzt vorher ja. lang herum experimentiert und versucht Vitamin C und dieses und jenes zu nehmen. Nein, nein, nein. Genau, weil genau. das ist er dann wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig sinnvoll, da ganz viel Vitalstoffe zu nehmen, wenn eigentlich die Zellen das kaum aufnehmen wollen und können? Ja, ja das, war, das so, war so. Mein, ich ich habe genau, hab da, da so, eine, so, eine, so eine Kombination gehabt. Also, das sind so Presslinge, die da man dann schon extrem viele Vitamine drin und das waren so in einer Kombination, dass wirklich deine ganzen, deine ganzen Vitamindepots aufgefüllt werden. Also, das sind da 23 verschiedene. Äh, Vitamine äh, und Stoffe drinnen, okay. und so, so ein Pressling. Ja, das habe ich dann zusätzlich angenommen, weil Vitamine ganz wichtig ist. Ich meine, du isst viel Obst und Gemüse und, und du weißt ganz genau, für was was da drinnen ist. Und mhm. das habe ich halt nie irgendwie, auf das habe ich nie, nie so geachtet. Aber Vitamine ist nicht das nächste große Thema. Ja, wenn das nicht passt, mhm. dann, dann stimmt auch einiges nicht im Körper. Mhm. Ja, aber offensichtlich war das Wichtigste, dass einfach mal die Zellen wieder frei werden, dass die was wollen, dass die hungrig werden auf Nahrung ja, ja. offensichtlich und der alte ja. Müll rauskommen kann. Wie lange hat ja. das so gedauert bei dir, bis du wirklich dann einmal gemerkt hast, hoppala, da, da ändert mhm. sich was? Ne? Also das hat so, ich muss sagen, noch so zweieinhalb, drei Wochen hat das so richtig angefangen, dass ich erste, erste Veränderungen gespürt habe. Ja. Das mhm. hat dann... Ich habe relativ viel Ballaststoffe dann zu mir genommen. Das heißt, es hat sich der ganze, Verdauungs, der ganze Verdauungsprozess hat sich enorm verändert. Und so nach drei Wochen habe ich dann richtig im, im Kopf merkt dass auf einmal dann Sachen wieder besser merken können. Ich war konzentrierter, aber nicht im, ich habe sonst nichts geändert. Also ich habe noch nicht einmal die, die Ernährung geändert. Ich habe nur diese, diese Produkte da genommen und ich, und ich habe gewusst, ähm, grundsätzlich, so eine Zelle, so eine Körperzelle lebt 120 Tage, also vier Monate. Und ich habe gewusst, wenn, wenn, wenn ich beginne, ist die jüngste Zelle ein Tag und die älteste 119 Tage. Mhm. Und dass es vier, äh, vier Monate einfach durchziehen muss. Mhm. Und zwar deshalb durchziehen muss, dass ich alle, alle Zellen quasi da erfasse. Es hätte jetzt nichts braucht dass ich sage, ich mache es nur einen Monat. Ja, oder vielleicht da zwei Monate, sondern nur wenn du wirklich dann diese vier Monate durch richtig okay. ordentlich das nimmst, dann war sie es sind wirklich alle alle Zellen da quasi jetzt drankommen und und austauschen ja. und die werden halt immer besser und besser. Also die alte stirbt, kopiert sich noch. Ja. Wenn, ich, wenn ich nichts gemacht hätte, hätte ich die, die alte Zelle wieder kopiert. Und dadurch, dass ich sehr viel Omega und diese Vitamine zu mir genommen habe, hat sich, ändert sich natürlich bei allen Zellen natürlich diese Zellmembranen. Und es kommen bessere Zellen nach und die schlechten sterben halt weg. Das sind gesunde mhm. Zellen, die Nahrung aufnehmen und die, den Müll wieder abgeben können. Das Entscheidende mhm. offensichtlich und das hast du mit ganz viel Omega-3-Öl und eben auch dann den zusätzlichen Vitalstoffen, Vitaminen einfach dass mhm. da wieder einfach die Zelle mit Vollgas eben arbeiten kann. Was jetzt der Martin da ganz genau genommen hat, meine lieben Zuseher, das erfahrt ihr auf meiner Homepage. Schaut einfach auf die Homepage bewusst geo6 Lebensmuttertee. Da haben wir ein paar Produkte, die für euch sehr, sehr interessant sein könnten. Ja, ansonsten. Es hat uns wieder mal sehr gefreut. Danke dir, Martin, für deine Offenheit und deine Und vor allem auch für deine Erfolge. Und ich wünsche dir natürlich auch viel Erfolg bei der Ernährungsumstellung. Kannst du gerne von mir auch ein paar Tipps holen diesbezüglich. Definitiv, ja. ich schaue deine, mir deinen YouTube-Channel an und äh, du bist da extrem unterwegs. Ne, das danken wir voll. Ne, okay, total super. Gut. Liebe Zuseher, Dankeschön und wie gesagt, nochmal der Hinweis auf meine Homepage schauen, da gibt es vieles, vieles zu finden, vor allem auch, wie man die Zellen gesund, supergut ernährt. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.